Der Karrenweg auf den Juifen. Der Juifen-Sattel kurz vor Ende der Straße mit der Hütte. Links Beginn des Wandersteiges zum Juifengipfel. Der Juifengipfel, Gipfel. Bei schönem Wetter sicher mit schöner Aussicht. Einer der Wildbäche, die in den Kesselgraben hinunterstürzen. Die Brücke über den Schürpfengraben der in den Silvensteins Stausee hineinfließt.